Olaf Scholz ist uns jetzt zugeschaltet, SPD-Partei-Vize und natürlich auch erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg. Guten Abend, Herr Scholz. Guten Abend. Das sind ja richtige Dramen, die sich jetzt im Moment an der SPD-Spitze abspielen. Wenn man hört, was Sigmar Gabriel nun ähm, der Presse gesagt hat, dann sieht das nach einem endgültigen Bruch aus zwischen diesem Ex-Parteichef und seiner Partei. Oder wie schätzen Sie das ein? Ich hoffe und glaube nicht, dass das so ist. Sigmar Gabriel hat als Parteivorsitzender wirklich Hervorragendes geleistet und auch zuletzt als Außenminister. Jetzt ist es so, dass wir einen sehr guten Koalitionsvertrag ausgehandelt haben, über den die Mitglieder der SPD abstimmen werden. Und es spricht alles dafür, da zuzustimmen, denn es sind viele, viele Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes erreicht worden. Wir reden aber im Moment alle erstmal mal über diese Personalfragen. Und, ähm, ich nicht. Sigmar, Ja, aber die SPD tut es. Sigmar Gabriel sagt, das ist respektlos. Das ist ein Stil, den er nicht akzeptieren kann. Er spricht von Wortbruch. Können Sie ihn denn verstehen? Ich plädiere dafür, dass wir zur Sache reden. Die Mitglieder der SPD haben jetzt die Möglichkeit, die Koalitionsvereinbarung zu studieren. Das ist auch notwendig, denn man kann ja nur über etwas abstimmen, das man ganz gut kennt. Und ich glaube, wenn man anguckt, was es für Entlastung gibt für die Bürgerinnen und Bürger, etwa beim Soli, wenn man anguckt, was es für Verbesserungen gibt für diejenigen, die wenig verdienen, wenn man anschaut, was es für Verbesserungen bei der Rente gibt zur Stabilisierung, für die Absicherung derjenigen, die nur geringe Renten haben, dann sind das schon große Erfolge, ganz zu schweigen von all den anderen Dingen, die uns wichtig sind, etwa im Bereich gebührenfreier Kitas oder ganz schön nun gucken sich aber weder die SPD-Mitglieder, die nun entscheiden müssen, noch die Bürger nur die 177 oder 179 Seiten des Koalitionsvertrags an. Sie gucken auch darauf, wer führt diese Partei, wer sitzt auf welchen Positionen und wie geht man miteinander um? Wie finden Sie es denn, wie mit Herrn Gabriel jetzt umgegangen wird? Oder hat er sich das selbst eingebrockt durch sein Verhalten in der Vergangenheit? Wir werden, glaube ich, einen guten Umgang miteinander pflegen. Das ist meistens auch so und ich werbe immer dafür, dass man das auch so hält, und das Wichtigste ist, dass alle, die als Personen in der Politik aktiv sind, nie immer einen Blick dafür behalten, dass es um die Sache geht. Und in diesem Fall ist es unser Land und die Frage, ob wir den Zusammenhalt verbessern können, ob wir etwas tun können für unser Europa. Und dass es sich friedlich entwickelt und seine Funktion erfüllen kann in einer Welt mit vielen Milliarden Menschen, wo wir als Demokratien unserer Art nicht die Mehrheit haben und Europa brauchen, oder ob wir es hinbekommen können, dass es denjenigen, die sich jeden Tag anstrengen, besser geht. Und das, glaube ich, kann dieser Koalitionsvertrag gewährleisten. In der Rolle des Außenministers wird das dann ja aller Voraussicht nach Martin Schulz tun. Daran hat es massive Kritik gegeben, auch in den SPD-Gremien. Halten Sie das für den richtigen Schritt? Martin Schulz ist international vernetzt. Er war Präsident des Europaparlaments. Er ist jemand, der leidenschaftlich Außenpolitik und Europapolitik betrieben hat und das auch gut kann. Insofern ist das eine sehr nachvollziehbare Entscheidung, dass er gesagt hat, da möchte ich als Parteivorsitzender zukünftig wirken. Klar war, dass alle erwarten, dass sich der Parteivorsitzende zu dieser Frage äußert. Denn es ist ja eigentlich nicht üblich, dass die Frage, wer kommt ins Kabinett, vor der Bestätigung der Koalitionsverträge überhaupt entschieden wird. Aber hier war der Wunsch vieler Mitglieder und auch der Öffentlichkeit groß, dass der Parteivorsitzende sich zu seiner Zukunft äußert. Das hat er gemacht, was diese Frage betrifft. Und er hat im Übrigen ja auch Entscheidungen getroffen, was die künftige Parteiführung betrifft. Und Andrea Nahles gebeten, diese Aufgabe zu übernehmen. Und dafür wird er nun scharf kritisiert, weil er damit Wortbruch begangen hätte. Er hat ja ausdrücklich gesagt, ich setze mich auf gar keinen Fall an den Kabinettstisch von Frau Merkel. und tut er es doch. Ist das hilfreich für den Mitgliederentscheid, der jetzt in der SPD ansteht? Ich bin überzeugt, dass die Mitglieder an dem orientieren, was für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes erreicht wurde. Und das kann man ja Stück für Stück durchschauen. Da ist sehr, sehr viel, was verbessert werden ist und was man auch vorweisen kann, um die Liste, die ich schon angefangen habe, nochmal zu verlängern. Zum Beispiel, dass wir den sozialen Wohnungsbau in Deutschland über 2019 hinaus fortsetzen. Das wäre sonst nicht der Fall. Zum Beispiel, dass wir dafür sorgen, dass Mieter besser geschützt werden, dass das mit Luxusmodernisierung nicht mehr so einfach wird, die dazu führen, dass Mieter aus der... Das Bauen Wohnung wird aber künftig bei ähnliches. Herrn Seehofer liegen und mutmaßlich nicht bei der SPD, weil er ja nun auch bekannt hat, was er werden will. Da inzwischen ja offenbar so die Hemmungen da weitgehend gefallen sind, können ja auch eigentlich Sie jetzt diese Geheimniskrämerei lassen und sagen, dass Sie der designierte Finanzminister und Vizekanzler wären, wenn die SPD-Mitglieder dem zustimmen. Die SPD wird vermutlich am 5. März darüber beraten und entscheiden, wen sie mit welchem Ressort beauftragen wird. Vorher fallen keine Entscheidungen. Ich habe eben gesagt, dass es selbstverständlich nicht unüblich ist, dass man erwartet, dass die Parteivorsitzenden sich zu ihrer Zukunft in einem Kabinett äußern. Das hat die Bundeskanzlerin gemacht, das hat der Vorsitzende der CSU gemacht und das hat der Vorsitzende der SPD gemacht. Mehr Entscheidungen sind nicht gefallen und können auch richtigerweise vor dem Ende des Mitgliederentscheids nicht fallen. Ein früherer SPD-Vorsitzender Oskar Lafontaine hat mal gesagt, in einer flammenden Rede in Mannheim, man muss von sich selbst begeistert sein, um andere zu begeistern. Ist die SPD im Moment von sich selbst begeistert und sind Sie es? Die SPD könnte von dem, was sie hier erreicht hat, wirklich begeistert sein und dann auch andere begeistern. Denn niemand hätte uns zugetraut, dass wir nach dem wirklich schlechten Wahlergebnis so viel erreichen und wenn Sie die Kommentarlage in den Zeitungen, in den Radiosendern, in den Fernsehsendern, im Internet anschauen und was alle dazu sagen, dann ist das ein Koalitionsvertrag, in dem die SPD ganz viel aus ihrem Wahlprogramm durchgesetzt hat. Und das ist nicht wichtig für die SPD, das ist wichtig für unser Land, denn das bedeutet ja, dass es vielen Bürgerinnen und Bürgern besser gehen wird, als das heute der Fall ist. Das darf man ja nicht unterschätzen. Ich Will mal zwei Beispiele aufgreifen, die mir Jetzt auch aber nicht nochmal von den 177 Seiten bitte jetzt nicht nochmal einige rezitieren. Ja, aber vielleicht ist es, es, ging es ja um ein Begeisterung. Mit Spiegelstrichen begeistert man meistens nicht. Die Erfahrung hat die SPD in den letzten Wochen ja auch gemacht. Ja, Spiegelstriche sind auch nicht wichtig. Aber zum Beispiel, wenn man nicht so richtig wirtschaftlich gut dasteht und dass die Ausbildungsförderung verbessert wird, dann ist das, glaube ich, schon etwas, was nicht nur ein Spiegelstrich ist, sondern etwas aus dem richtigen Leben. Oder wenn wir Sicherstellen, dass diejenigen, die Meister werden wollen, nicht anders als Studenten dafür große Gebühren zahlen müssen, sondern dass auch besser gestaltet wird. Auch ein Fortschritt, der in dieser Hinsicht passiert ist. Ich glaube also, dass wir viel erreicht haben, was sich sagen lässt. Und das ist ja alles nicht für irgendwen gut oder damit man was abhaken kann nach dem Motto, das haben wir erreicht, so viel haben wir durchgesetzt. Es geht ja um das wirkliche Leben in diesem Land. Und um viele, die sich jeden Tag irgendwie mühen, zurechtzukommen, das auch meistens schaffen, aber wo wir ein wenig helfen können, dass das besser gelingt. Und das alles sind dann ganz viele Gründe, auch ohne Spiegelstriche, warum man diesem Koalitionsvereinbarung zustimmen kann. Dann wollen wir sehen, ob die SPD-Mitglieder das dann auch so sehen werden. Ich danke Ihnen, Herr Scholz. Schönen Abend.